muss einen gültigen Pfad zur Abreise haben. Ah, okay. Ich verstehe, was, was die mir damit sagen möchten. So, dann machen wir das hier mal weg. Aber oh, warte mal. Ja doch. Weil ja, dann ist das hier alles die Abreise. Ja. Das hier ist die Anreise. Jawoll. Zauntor so, brauchen wir dann noch. Und noch äh, eine Bürgersteig. So. Das können wir jetzt aber wirklich mal mit dem Zaun hier absichern. So. Noch mal den Bürgersteig hier hin. So. Geht der mal zumindest bis hier. Sehr gut. Was sagt denn hier der Flugplan? Wann fliegt denn. Wenn? Ja, genau, die. Ja, wir machen mal kurz Stopp hier. So, das sind ja die ersten. Das ist ja ein Small. Das hier müsste, glaube ich, auch ein Small sein. Ja, das heißt, die ganzen kann ich jetzt mal auf B1, B2 legen. B1, B2. Das wäre hier. You? Sehr okay, gut, das machen wir einfach auch gleich hier. So, B1, B2. Dann machen wir mal wieder Play. Denn wir müssten jetzt eigentlich alles haben. Bis auf die Anreise. Denn dafür müssen wir noch mal Sch ich kann jetzt hier nicht den Zaun löschen So den Anreize mache ich jetzt hier erstmal weg. Der erste ist weg. Und hier, der American Airlines wird auch gleich losfliegen. Sehr schön. So, American Airlines ist auch weg. Wunderbar. Hier steht noch Gepäck. Äh. Hier steht noch Gepäck. Ah, okay. Gut, äh, jetzt müssen wir das hier erstmal alles demontieren. Oh, kann ich das nicht einfach alles einreißen? Die Objekte müssen zuerst. Äh, Weiß, die müssen echt alle erst weg. Na, warte mal, kann ich das nicht auch äh, so machen? So. Kann ich auch. Dann machen wir das mal. Ja. Dann nehmen wir mal die alle hier weg und machen dann einreißen, demontieren. Hier machen wir das auch mal. Dann kommt hier die Doppelstraße. So, hier einmal einreißen. Hier rüber gehen, ja? So, das machen wir nicht. Äh, kein. Okay. Ja gut, dann machen wir was es Kann ja nicht mehr eine Abfallzone geben. ja Dann machen wir hier die Abfallzone. Dann machen wir die das Lager und die Anlieferung. So. eine Straße wieder rein. Das ist natürlich absolut richtig. Äh, dann, dann löschen wir mal das da bitte auch. Na, na, na. Warum kommt der immer so für... Meine Güte. Hier den ganzen Zaun. So. Und... Äh, ich sag jetzt einfach mal... Hier den Zaun. So. Hm? Wir fordern sie nur. Ja. Was ist da Sektor not as accessible. Hier ist doch Okay. Okay. Häh? Mh Also, wieso fliegt ihr jetzt nochmal von Z? Ja, ich habe euch auf B gesetzt, das war vielleicht jetzt nicht die schlauste Lösung. Ich setze euch jetzt einfach mal hier hin. Hey. Ich hätte gern die das da, genau. Das hier ist erfordert Forschung Luftfahrtops. Ich hätte gern Forschung gesperrt. Erfordert ein COO in einem Büro. Hey. ich alles noch vergessen. Das tut mir furchtbar leid. Äh, ja, dann bauen wir noch mal. Hier, äh, Büros, Bürotisch und einen Bürostuhl und das muss natürlich ausgewiesen werden als Büro. Luftfahrt ab Okay, hier ist dreimal. mal Ja geht nicht. Ich kann hier keinen Rollweg anschließen. Was soll das denn sein? Hier. Was ist denn hier? Achso zugewiesene Gates Schalter. Ja genau, das geht ja nicht. At least one you security Ausweis Ausweiskunde. Der benötigt And blah. Uh, blah, blah, blah. Okay, at least one security stuff at each face uh, of security. Okay, stuff at your ID. Uh, so, you brought this ID. Oh. Oh. Yeah, ja, Oh. Ausweiskontrolle hier. Ja. Sicherheitsbeamter brauchen wir gleich nochmal einen. Der Bereich benötigt angrenzend mindestens eine sichere und eine nicht sichere Zone. Dies benötigt Zugang zu einem zu einer Ankunftszone oder einer Stadtbahnhaltestelle. Okay. So Abreise, ja hier ist doch die Abreise. Wieso? Ihr kommt doch hier runter und hier wieder hoch. Äh nee. ich nicht, warum ist das nicht... Okay, Moment. Äh, demontieren, demontieren. Kommt da das Spiel nicht drauf klar? Hm. Okay, Da kommt das Spiel leider nicht drauf klar. Dann machen wir die alle weg und machen dafür normale Türen hin. Diese großen Vierflügeligen. Schade eigentlich, weil ich dachte, da würde das Spiel drauf... Das würde das Spiel verstehen. Dann benutzen wir einfach die... Ja. ja, okay, jetzt funktioniert ja auch das. Sehr gut. Jetzt funktioniert eigentlich alles. Ja, jetzt müssten die nächsten Flüge, die morgen kommen, müssten ja eigentlich... Warum oh, ist hier rot? Warum, warum ist da rot? Ja, um, um den ganzen Treibstoff und so, das, darum muss ich mich ja auch noch kümmern. <lacht> Ach du Scheiße. Äh, Verbindung du so eine packnoten Oh! Äh, das ist natürlich absolut richtig, dass du das brauchst. Habe ich das sonst noch irgendwo vergessen? Nope. Nope. So, dann bin ich mal noch auf morgen gespannt. So, da kommt wieder der American Airlines. Das heißt, das kann ich ja dann auch wieder umdrehen. Sehe ich das richtig? Okay, kann ich nicht. Na gut. Wie gut Zeit? So, jetzt sind die weg. Wann kommt denn der erste um eigentlich um sechs? Ja, die werden jetzt demontiert. American... American Airlines... 2542... Oh! Oh! Aha. Sehr schön! American Airlines 25... Wer ist denn das? Ist das der letzte? Ah, der da! Nee. So, jetzt schauen wir uns mal das Gewusel hier an. Hm? Sehr schön. Der erfordert eine nicht durchführbare Reparatur. Ach ja, warte mal. Äh, wir machen hier nicht Elektrik, sondern wir machen hier nochmal eine Wand. Und hier eine Wand. Und hier eine Wand. Und dann machen wir hier erstmal nichts. Wir machen hier Wartung. So. Äh, Werkzeug. Wie viele Hausmeister haben wir angestellt? Ja, wir brauchen mindestens 30 Hausmeister für diesen großen Flughafen. Schön! Gut. Die meisten kommen tatsächlich ohne Gepäck. Sind Sand. Ah okay. Das ist aber auch interessant. Die. <lacht> okay. Die die laufen, die lassen hier ihr Gepäck, laufen dann durch den Ganzkörper-Scan. Jetzt habe ich das verstanden. Ich habe das bislang immer falsch aufgebaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay, dann dann bauen wir das nochmal um. Leute, das bauen wir nochmal um das nächste Mal. Aber wir haben umgestellt auf den neuen Flughafen. Unglaublich. Wir haben umgestellt schon auf den neuen Flughafen. Es funktioniert bislang alles für die zwei kleinen Gates. <lacht> Nächstes Mal holen wir noch ein paar Fluggesellschaften her. Dann wird das auch deutlich besser. Es wurde schon wieder was gecancelt. Hm. Ja. Unglaublich. geil. Hammer gut. Oh, jetzt kommt ein großes. Jetzt kommt die Alaska Airlines. Oh, noch ein großes. Ah, ja, hier. Transferbacks okay. Gut, Leute, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. schaut doch da wieder ein. Bis denn, tschüss!